Ich hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Bei der heutigen Losung haben wir direkt an diesen Ort hier gedacht. Wir sind auf dem historischen Weinberg in Dobrico. Brandenburg hat ja eine lange Weinbautradition und wir stehen jetzt hier auf dem Südhang des 72 Meter hohen Weinbergs in Dobrikow der sich für den Weinbau anbot, da die Weinstöcke hier besser vor dem Frost geschützt waren. Bis 1852 wurde hier Wein angebaut. Und was ist heute aus den einstmals edlen Weinstöcken geworden? Man findet sie noch, einige der historischen Reben aus dem 19. Jahrhundert. Allen Widrigkeiten und Rebläusen zum Trotz haben diese Pflanzen überlebt. Aber eine reiche Ernte tragen sie nicht, denn Wein ist eine Kulturpflanze, die gehegt und gepflegt werden muss, um Erträge zu bringen. Weinreben brauchen Ranghilfe, etwas zum Festhalten und daran emporwachsen. Und sie brauchen bestimmte Witterungsbedingungen. Da sind die Pflanzen nicht anders als die Menschen. Sie sind in der Lage, sich auf Veränderungen einzustellen. Überleben ist möglich, aber gut zu überleben erfordert Zuwendung, nachhaltiges Pflegen und Hegen. Und da braucht es eben mit dem Blick auf veränderte Lebensbedingungen neue Ideen und Konzepte. Wir laufen jetzt mal ein paar hundert Meter weiter bis zur Nettgendorfer Straße. Hier haben sich drei Menschen zur Aufgabe gemacht, den Weinbau in Dobrico wiederzubeleben und neu zu definieren. Mit frischen, neuen Ansätzen und im Einklang mit der Natur. Das Team vom Projekt 17 Morgen. Wir fragen uns, ob Sie bei der Namensgebung an die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung gedacht haben. Aktuell wachsen Neuzüchtungen, die widerstandsfähiger gegen Pilze und Frost sind. Früher wurde der Schafsmist aus der Schäferei Dobriko zum Düngen der Pflanzen verwendet. Heute kommt Pflanzkohle vom Landgut Hennickendorf zum Einsatz und hilft bei der Bodenaufwertung. Weitere Infos zum Projekt finden Sie im Infotext unter der Andacht. Übrigens, geplant ist zukünftig auch wieder historische Sorten zu kultivieren. Wer das Team von 17 Morgen dabei unterstützen will, kann zum Beispiel eine Patenschaft für eine Rebe übernehmen oder beim geplanten Pflanztag am 17.04. in Hennekendorf mitmachen. Wir verlinken den Kontakt unter dem Video. Haben Sie einen schönen Tag, vielleicht ja am Abend sogar mit einem guten Schluck Wein aus Brandenburg.